Hallöchen, willkommen. Bonsoir, bonjour, bon Appetit Und ja, herzlich willkommen zu Alex. Es geht weiter. Wir springen wir hier runter. Wee in der Tod. Ach, so ein Jetpack ist einfach so unglaublich nützlich. Oh, oh, oh, oh, oh yes, just in my pants. ich muss so viel erkunden. Ich kann eigentlich gar nicht dem äh, Hauptstrang folgen oder nur ganz schwer. Ich bin jemand, der sich von allem ablenken lässt. Scheiße. War vielleicht zu weit. Muss auch alles mitnehmen. Wann gibt es hier keine mega krassen OP-Trolle oder irgendwie sowas, was ich anlocken könnte, was mir einen richtig krassen Erfahrungsboost gibt? Fertig? Oh, scheiße. Huch. Okay. Da ist doch was. Äh, du, warte mal. Warte mal, warte mal. Hier ist eine Blutspur. ja. Oh, cool. Da kann ich eine Axt holen. Rostige Axt. Und kleiner Heiltrank. Lass mal gucken. die Angst. Axt plus zwei Schaden. Sauber. Nehme ich. Oh fuck, wer schon wer? Alexiet, oh, letzte Nacht. Eine verdammte Lüge. Sie haben abgelehnt, haben mich abgelehnt. Rettung. Alle haben sie die Rettung versprochen. Wenn morgen die Welt brennt, erinnere ich mich heute an ihre Schönheit. dies und ich versuche so lange den Typen dort irgendwie. Hoch. Ich will immer mit links zielen, aber man sieht immer rechts. Ist ein Bandit, okay. Gibt's es sowas wie Headshots? Keine komm her! So. Na, na, na? Na komm, na komm. Nein, du sollst nicht in den Kampf. Warum? Scheiße, wo ist ein Duras hin? Äh, Duras? Ach, da hinten steht er. Er hat eine geile Axt, will ich haben. Komm her. Ja, worauf wartest du? Los, gib ihm. Alter, da ist gerade jemand hinter mir. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Hm. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempe hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscharrt. Ja, okay. Ende. Lass mich nur machen! Mach ihn! Ich lass dich nur machen! Gib ihm! Wir bearbeiten gemeinsam. Oh, das war mein Finish, Alter. So, jetzt verpisse ich mich wieder. Oh, Alter, der hält aber aus, der Bandit. Der hält aber aus, ey. Muss schon sagen. Los, Kuh. Cool. Nice one. Zweimal Handgranate und Elixit. Hä? Der hatte doch übrigens die geile Waffe. Wo ist denn die Waffe hin? Hä? Wo ist denn die Axt die er gerade hatte? Willst du mich verarschen? Sag mir nicht, ich konnte die nicht looten. Ey, das ist ja... Das ist ein Ding. Normalerweise konnte man eigentlich ähm, auch deren Waffe looten. Das ist ja scheiße. So, egal. Ich schau mich mal weiter da drin. Hallo? Hä? Boah, ich dachte gerade, ich wäre jetzt in den Obstacle drin. Schon mal direkt meinen ersten Bug gefunden. Ja. wette, wo ein Bandit ist, da sind auch noch mehr. Das wollte ich nicht. Scheiß ähm, Doppelsprung, Ring der Feuerresistenz, okay. kann bestimmt mehrere Ringe tragen. <lacht> Geil, ich habe zwei Handgranaten nicht werfen kann. Nee, was? Ich kann nur einen Ring tragen? Ist das euer Scheiß Ernst? Das ist aber mein gewaltiger Rückschritt. Naja, vielleicht lerne ich später noch einen Perk, dass ich einen zweiten Ring tragen kann. Ich weiß nicht. Aber what the fuck? Bei Gothic konnte man zwei Ringe tragen und das Spiel ist schon mehr als 10 Jahre alt. Wahrscheinlich mehr als 15, ich weiß gar nicht wann das rausgekommen ist. Das ist ja ein Ding ey. Oh, kleine Marotank, Öllampe, neuen Elixit. Noch mehr Elixit. Ich glaube Elixit war hier die Währung in dem Spiel. Kann das auch sein? Na komm. Na komm. Na komm. Oh. Nein, willst du mich verarschen? Ich will das Item da oben haben. Darf ich? Ey, das Spiel lässt mich nicht das Item haben. Ja, großer Elixidbeutel. Ja, ich würde mal sagen, das hat sich ja übelst gelohnt. Was ist denn hier? Oh. hier geht es noch runter. Ich könnte eigentlich das Arschloch sein. Und erstmal alle Monster hier pullen im Umkreis. Alle zu Duras locken. Scheiße. Ich wurde unterbrochen beim Trinken. Enden ist was? Ups. Scheiße. Es du, hat mich bemerkt. Egal. Damit werde ich schon fertig. Komm her. Bam! Ja, das Kampfsystem ist echt nicht das Beste. Das ist dieses eklige Risen-Kampfsystem, das ich überhaupt nicht gemocht habe. Ich mochte das ähm, Gothic-Kampfsystem viel, viel besser. Viel, viel besser. Viel, viel mehr. Da waren die Gegner nicht so. Ja, die Animation war nicht so schnell und direkt und äh, sofort, sondern es war alles ein bisschen gemächlicher und man hatte mehr Zeit zu reagieren. Ohne Witz, wenn ich W gedrückt habe und zweimal D, dann ich ja nach rechts aus. Es ist so nervig, ey. Ah, da hinten ist eine Schlucht. Ich hoffe, wir sind kein Deed. Setzer. Guter Löffel, 35 Elixid. Ja, cool. Entsetzer im Rot. Was sind denn Setzer hier? Ich krieg auf jeden Fall viel Elixid hier. Nehmen Mana. Einmal pures Mana erhalten. Was mache ich damit? Die hohe Form des Mana kann zur Erstellung von Mana-Tränken verwendet werden. Achso, okay. Oder halt direkt konsumiert. Das Vieh sieht hier auch geil aus. Davon würde ich ganz gerne mal einen Screenshot machen. Ding ist, ich kann irgendwie meinen UI gar nicht ausblenden. Weiß nicht wie. Deshalb muss ich das irgendwie, ja, behelfsmäßig so machen. Unmerkwürdig. merkwürdig. Huch, oh, muss mich mal einblenden. <lacht> Mana. Noch mehr Mana. Noch mehr Mana. Und ein Besen. Cool. Eine große Badewanne, in der ich mich, der ich mich gerne waschen würde. Was aber nicht kann. Weil unser Charakter wasserscheu ist. So, ich will jetzt auch nicht allzu weit hier ausschweifen und in irgendeine Richtung gehen, weil ähm, dann finden wir wahrscheinlich den Weg gar nicht mehr zurück. Ich gehe wieder zurück zu... Huch oh, Mana. Ich gehe wieder zurück zu Duras. Je früher wir bei diesem komischen Lager sind, bei Goliath, desto eher können wir uns wahrscheinlich einer Fraktion anschließen oder ähm, zumindest Ausrüstung uns kaufen. Und nebenbei gucke ich halt hier noch ein bisschen rum. Boah, das sieht ja cool aus. Nein, ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich habe auf jeden Fall die Vermutung, dass das auch wieder wie bei Skyrim so sein wird, dass man... Das Spiel echt, dass es einen echt hohen Wiederspielwert hat. Und wie bei den Gothic-Spielen natürlich. Ja, dass es einen echt hohen Wiederspielwert hat. Und man bei jedem Playthrough doch wieder was Neues erlebt. Oh. Oh. Hä? Oh. What? Eine Mine? Hier ist eine Mine? Was? Ne, Nicht dein Ernst. Ich bin einfach auf eine Mine gelatscht. Ja, alles klar. Ich bin einfach auf eine Mine gelatscht. <lacht> What? Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Okay, dann muss ich hier nochmal alles looten. Schon direkt rip ey. Oh Mann, das kann ja was werden. So, zurück zu Duras. Der Typ läuft ein bisschen, als ob er sich in die Hosen gekackt hätte. Ich hoffe mal, es wird ja auch erklärt, warum die ähm, anderen ihn überhaupt exekutieren wollten. Ich meine, irgendwas muss er ja ver verbrochen haben, der schlimme Finger. Das ist doch hier unser unser... Monster von Xarkot oder wie das wie der auch hieß. Dieser komische Obermacker, den alle fürchten. Dieser Top-Soldat. Oh, was haben wir da? Eine Mannerpflanze. So, Duras. Bin bereit. Das ist, noch das ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan. Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher, und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werke und Sätze auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Geh weiter. Geh weiter. Bleib hinter mir. Ich versuche es zumindest. Wenn ich mich nicht gerade ablenken lasse. Oh, da hinten ist ein Dorf. Ah, da muss ich hin. Ich weiß es, vielleicht ist er ja Erfahrung oder so. Oder geiler Loot. Kann ja nie wissen. Sieht absolut sicher aus. So. Hoffentlich keine Minen hier. Hier liegt Blut. Ah, lass mich raten. Lass mich raten. Da oben gibt es etwas zu finden. Okay, das wird jetzt eine Quest werden. Vor allem mit dieser hakeligen Steuerung hier. Oh fuck, da eine Ratte. So, ich kümmere mich erstmal um die. Was? Was? Was willst du, doch, halt Fick dich! du das mit dem Ausweichen. Ich muss mir das Ausweichen auf eine andere Taste legen. Ähm, weil ich auf der Taste Screenshots mache. Und dann habe ich da eine Unmenge an Screenshots irgendwann. Schwierigkeitsgrad. ne was mache ich denn da? Optionen. Tastatur. Tastenbelegung. Ausweichen machen wir Maus 5. Ja. So, habe ich dich gelootet? Ja, habe ich. Also nochmal. Da muss man bestimmt irgendwie auch hoch können. Das wird aber ziemlich schwer werden. Oh, war das knapp. Oh, oh, oh. oh fuck my life. Doch, dann da hoch. Ich bin sehr enttäuscht, wenn es da oben nichts gibt. Komm, komm, komm. Old McDonald's hätte fahren. Ich gehe da mal auch gleich in die Gebäude dort rein. Ja, ich weiß, ich soll eigentlich Duras folgen, ich weiß, aber ich kann einfach nicht anders. Ich habe so einen starken Entdeckungsdrang hier. Na, komm. Und hier hat man echt eine gute Übersicht. Ich hoffe, ich finde den Typen wieder. Na, komm, hoch mit dir. Hoch mit dir. Äh. Oh. Oh. Ist immer so ein Nervenkitzel hier. Oh scheiße. Der nächste wird echt schwer. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. War ich hab mal. Nein! Hm? <lacht> Wie er einfach umklappt, ey. Ach schön. Das war ja witzig, ey. Wie er einfach umklappt. Äh. Geile Sterbeanimation. Ähm, ich muss mal versuchen, hier irgendwie auf diesen, diesen Metallstäben halt zu finden, solange. Nein, nein, nein, nein. Er rutscht ab. Scheiße. Vielleicht auf den Verbindungsstücken. Die sind dick genug, denke ich. Ja. Wunderbar. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Oh. oh, oh, oh. Yes. Gleich haben wir es. Gleich haben wir die Spitze erreicht. Oh, warte mal. Wir haben schon die Spitze erreicht. Sag nicht, hier ist nichts. Dann bin ich aber echt schwer enttäuscht. Ich geh nochmal hier hoch. Doch, hier ist was. Doch, hier ist was. Ein großer Elixierbeutel. Yes! Es hat sich sowas von gelohnt. Da oben sind auch noch ein paar. Verbindungsstücke. Erstmal da hoch. Ist nichts. Oh, ich kann hier drauf gehen. Ah, nee, doch nicht. <lacht> Scheiße. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Geh da hoch, bitte. Nein, nein. Oh. Ich frage mich, ob da oben was ist. Das ist so geil, Alter. Oh ja. Ich habe direkt wieder das geile Gothic-Feeling hier. Einfach überall rumlaufen und Sachen erkunden. Belohnt werden dafür, dass man auch mal abseits der Wege was erkundet. Oh scheiße. Egal, ich habe gespeichert, ich bereue nichts. In der Welt von Magalan bist du. Oh scheiße, konnte ich gar nicht lesen. Ähm, ja. Vielleicht können wir ja unser Jetpack irgendwann upgraden, dass ich dann länger fliegen kann. Jetzt mal runter. Da ist noch so eine Ratte. Komm her! Auf die Fresse! Warte. Das lasse ich nicht so auf mir sitzen. Er hat mich ja gewonnen Okay, ich habe auch nicht gerade viel Leben hier. So, also nochmal. Oh. Ausgewichen. Alter, schwerfälliger Wühler. What? Weiß ich, ich hab keine Ausdauer. Nein. das Ausdauermanagement muss ich mich echt, echt noch erst gewöhnen. Weiß ich. Ich krieg echt nicht genug Ausdauer zusammen. Ich muss trinken. Nein, bin ich mich unterbrochen. Nein! Alter, der gibt mir gerade. Nein! Okay, der ist noch ein bisschen zu hart für mich. Ich wette, wenn ich es oft genug probiere, könnte ich es auch schaffen, den zu killen. Aber ich will das hier nicht zu einer endlosen Schleife aus, aus Toden und Neuladen bekommen lassen. Deshalb lasse ich den erstmal in Ruhe. Und wir gehen zurück zu Duras. Aber am besten auf einem anderen Weg. Um halt noch ein bisschen mehr zu erkunden. Hier zum Beispiel. Das sieht doch richtig cool aus hier. Was gibt's denn hier? Feuerkraut. Ach, schön idyllisch. Oh, da ist ja Duras. <lacht> Ach, wir kommen hier sowieso vorbei. Was ist da drüben? Ernsthaft? Der alten Welt. Wir kommen hier sowieso vorbei. Oh. Ah. Oh. Na gut. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor zwei Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikfanarten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Tja, das kann ich bestätigen, denn der Fleischfresser, von dem du gerade gesprochen hast, der lebt noch und hat mich ein paar Mal gekillt. Kleriker, hier draußen? Das hört sich ja gerade so an, als wärst du beunruhigt. Scheiße, Kälte gesunken. Du scheinst die Kleriker wohl nicht zu mögen, was? Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Was wäre, wenn ich jetzt sage, ich käme von den Klerikern? Ich denke, hier entscheidet man sich für eine der Fraktionen? Was wäre, wenn ich jetzt sage, ich käme von den Klerikern? Nun, dann wärst du ziemlich weit weg von zu Hause. Das hochtechnisierte Feuerland Ignadon liegt von allen Ländern der freien Menschen am weitesten von unserem Edan entfernt. Hm. Mal angenommen, ich käme aus Xarko, aus dem Land der Alps. Tja, dann müsstest du schon etwas länger nicht mehr dort gewesen sein. Das ganze Elex, das die Alps täglich um sich haben und konsumieren, macht sie zwar stark, aber man erkennt sie auch sofort. Für so einen Eisklotz aus dem Norden hast du mir entschieden zu viel Farbe im Gesicht. <lacht> Möglicherweise bin ich ja ein Outlaw. Tja, dann werde ich wohl auf meine Habe aufpassen müssen. Die Könige der Wüste verpassen ja keine gewinnbringende Gelegenheit, was man so hört. Warte, warte, warte. Ist weg? Ich will einen Screenshot machen. Nein, es geht einfach nicht weg. Scheiße. Kümmere dich besser um deinen eigenen Dreck. Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drin haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Wir gehen sowas von da rein. Und zwar in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Man sieht sich.